Ich bin Gretje und äh, neben meinem Praktikum in Athen arbeite ich freiwillig in der Eco-Mobile Library in diesem wunderschönen Bus, mit dem wir zu verschiedenen geflüchteten Camps fahren und ähm, genau verschiedenes anbieten. Menschen können kommen und sich Bücher in verschiedensten Sprachen ausleihen, in Arabisch, Farsi, ähm, Englisch, Französisch und noch mehr Sprachen. Ähm, es ist ein total offener Raum, in dem wir alle willkommen heißen und Menschen auch in sicheren finden können, um einfach ein zu lesen. Und ähm, nebenbei bieten wir in einem kleinen Team noch Kinderaktivitäten an, wo wir zum Beispiel malen oder einfach Spiele spielen und eine gute, eine gute Zeit haben, eine Auszeit bieten für die Kinder. Ähm, wir fahren immer zu festen Zeiten zu diesen Camps und ähm, ja, versuchen einfach eine gute Zeit zu haben. Und Genau, dieses tolle Projekt kann natürlich nur mit finanzieller Förderung laufen. Und damit wir nächstes Jahr noch weitermachen können, würden wir uns total über eine Spende freuen. Und ähm, genau, schöne Grüße aus Athen. Bye, bye.